<lacht> so, Hello. der hat ja Hunger. Das <lacht> ist auch immer mega geil mit dem Drucki. Schon, ne? Hier, ne? Der hat immer so schnell ein Essen gemacht. Das coolste Kopf, cool gelegt. Die Masern schon über. Das, das haben sie doch schön gesagt. Jetzt was soll denn alles weg? Genau, fast alles. Ja. Fast alles. Ich verstecke das auch so, dass ich es danach nicht mehr finden. Okay, dann ist gut. Ich der Küche gar nicht an, dass sie eigentlich gar nicht so groß ist. <lacht> ja, naja, ne, also das war ja eh unser, den hier. Alles passt rein. <lacht> ja, <oder? lacht> ja, ja, wahnsinn, das hätte man nie gedacht. Nie. In so einem viereckigen kleinen Raum, komplette Küche mit... so. In Bild könnten sie jetzt hier stehen und den Sekt einschenken und Benjamin kann hier sitzen. Da können sie auch wieder nachschauen. Genau. Ganz los. lieben Dank. Ich danke auch. Auf die tolle Küche. Genau. <lacht> Prost. danke Dankeschön. Jetzt machen wir einfach Fotos, egal. Und der Benjamin seinen Tee. Super. Ja, okay. Muss mal abtrinken. Abtrinken, dass es nicht tropft. Und wenn der, wenn der Benjamin da stehen bleibt, könnten Sie vielleicht zum Dampfgarer gehen. Soll ich mir was so dem Tucki rausholen? Äh, ja. Und jetzt brauchen Sie eigentlich für ein Geschirrtuch. Dann können Sie mich auch super cool machen, dass Sie die heißen Sachen anfassen können. Und das, und das weiß ja niemand. Hey, okay, Benjamin. Machst du aber auch vorbildlich, oder? Ja. Okay, ich glaube, das haben wir. Da ist irgendwas dabei, was man verwenden könnte. Obere, obere Teile rausziehen. Ah, du bist schon wieder drin. <lacht> hm. Wieder rein? Das ist ja echt der Wahnsinn. <lacht> nee, ja. jetzt nicht. Ich einmal, weil ich da bin. Hm. Ja, Herr Danse, wenn Sie welche wollen. Na, Daten machen wir sie auf, Benjamin Darf ja, die ich auch machen. Ja, Darf ich da einen Haben davon? Nur, wenn es ein Okay, ich passe jetzt Luftwummi, aber da muss man jetzt durch. Jetzt schön. Gerne. jetzt Dankeschön! Gerne. Benjamin, Dankeschön. Auf die schöne Küche. Die ist ich. Als Schauspieler oder Akrobat oder so. Naja, <lacht> ja, und fünf Wumis hängen noch in den Haaren. Zwei, eins. Ja. <lacht> Jahrzehnte nicht mehr. Also oh. Also man sieht, die Küche macht richtig Spaß. <lacht>